Würde ich mal vorbeigucken, wenn ich ihr wäre, weil der ist auch an sich auch relativ krass, wie man auch in diesem Video sehen wird, meine Freunde, ja. Also, gönnt euch das. Ähm Ja, wie gesagt, schaut mal vorbei. Und man sieht jetzt ein kleines Fondermod. Ist jetzt das erste, wo so nachkommentiert ist quasi, ja. Also, nach zu so dem kommentiert meine Freunde. Weil, ja, ich weiß nicht genau, warum. Ich glaube, ähm. Bei der Live-Aufnahme ist irgendwas dazwischen gekommen. Ich glaube, eine von meinen Sluts oder so ist in mein Zimmer gestürmt. Da konnte ich da nichts machen, meine Freunde, ja. Aber ja, ist nur halb so schlimm. Und ich möchte mich jetzt auch nicht so aufs Gameplay fokussieren, meine Freunde. Und lieber so eine Story erzählen so aus meinem ähm, Leben so ein bisschen. Und zwar, ja, wollte ich nur halt sagen, dass ich so in, wie soll ich sagen, in, ich glaube, vor drei Tagen war das kein Plan. Also vor ein paar Tagen auf jeden Fall, habe ich halt und also, zwei andere Typen und ich haben, weil halt da quasi ein Leben gerettet, ja. Und zwar von so einem kleinen Jungen, meine Freunde. Und der war quasi, also ihr stellt es das mal so vor: Den haben wir so auf der Street halt gesehen, wie er so am Boden gelegen war. Und er hat halt quasi sein Bein war quasi so halb weggedreht, ja. Also, sein Bein war halt richtig verdreht, meine Freunde. Und da dachten wir uns so: Jungs, was machen wir jetzt, ne? Und ja, wir waren halt drei, äh, wie soll ich sagen, hilfsbereite, nette Typen. Und dann haben wir den kleinen Jungen, ja, direkt verarztet und hier sterilisiert und sowas. Ihr wisst halt, diesen ganzen Vorgänge hier, kalter Beutel und sowas auf den Kopf und so. Auf jeden Fall, dass es das dem halt besser geht, meine Freunde, ja. Und ja, und jetzt denkt ihr euch, okay, die Jungs haben, den kleinen Jungen so geholfen, ja. Aber das war noch nicht alles, meine Freunde, ja. Und zwar haben wir nämlich ähm, den Jungen so gefragt, halt, wo, wer sein Bein so verdreht hat und sowas. Und auf jeden Fall haben wir dann so halt festgestellt, dass es so eine kleine, äh, hier, wie soll ich sagen, so ein ähm, Mobbing-Fall ist, ja. So Mobbing, ihr wisst, Mobbing ist nicht cool, außer es sind so Leute, die es verdient haben. Aber ja, an sich ist Mobbing nicht cool, meine Freunde. Außer bei solchen richtigen Lappen, aber ja, da müsst ihr das halt selber so ähm, hier sagen, wie, wo, was. Und auf jeden Fall ähm, haben wir das dann halt quasi noch den ähm, Streit geschlichtet zwischen den beiden, ja. Haben wir das halt noch ganz easy geklärt, meine Freunde. Und ich finde, ähm, das war schon eine relativ ehren, ehrenhafte so Aktion von uns, ja. Ich möchte hier, noch mal hier ähm, auch meine zwei ähm, Mithelfer hier ehren, so hier den Eduard und den Maxim natürlich. War, war natürlich schon krass von uns, kann man schon mal sagen, meine Freunde. Ähm, ja, jetzt habe ich hier gerade eine Message bekommen. Und noch eine Message, meine Freunde. Ja, wie gesagt, der Boss ist hier busy mit den Bitches, meine Freunde. Normalerweise habe ich mein Handy auch immer auf lautlos während den Aufnahmen, weil, ja... Ich bin dann halt schon ziemlich busy. Ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt auch hier ähm, zu viele Bitches anschreiben, weil das kann natürlich vorkommen, meine Freunde. Weiß ich ja nicht. Ja, da, da kommt es schon wieder vor. Ja, kann ich nichts machen, sorry. Moment, ich tue mal mein Handy wieder auf lautlos. Ihr hört ja, wie das hier abgeht, wenn das hier... Ist okay, ist wieder auf lautlos, meine Freunde. Weil, ja, wie gesagt, ich kann das eigentlich gar nicht so auf laut ähm, hier während ein Video oder so lassen, weil so viele Bitches, die mich da immer anschreiben, so das geht eigentlich gar nicht. Und ja, also genau, was wollte ich noch sagen? Kein Plan, meine Freunde, ja. So ein bisschen Smalltalk, Talk, meine Freunde, ja. Ein bisschen dies, das, ihr wisst, wie der Hase läuft. Und ja, wie steht hier? Hier steht gerade 10 zu 10, also knapper Hase, meine Freunde, ja. Ist schon relativ knapp. Und ja... Was wollte ich noch sagen? Genau, bald kommen hier ähm, ein paar Real zu dem Live-Videos, meine Freunde. Ja, ein bisschen dies, das wieder. Kam jetzt ja schon länger nicht mehr, glaube ich. Weiß nicht. Ja, kam glaube ich länger nicht mehr. Auf jeden Fall kommt vs. die Geister, so habe ich schon quasi aufgenommen. Bloß da wird noch gerade die Bearbeitung und sowas vorgenommen, also dauert noch ein bisschen, aber kommt auf jeden Fall meine Freunde. Müsst ihr nur ein bisschen anschnallen und sowas, dann kommt das alles. Und ja, was ich auf jeden Fall noch genau in dem Video mal sagen wollte, ist natürlich, dass ihr meine Facebook-Fanpage mal liken solltet, weil die ist wirklich ähm, Premium, ja, die ist schon relativ heißes Eisen, da wird auch immer neuer, ähm, hier krasser Stuff gepostet. Und was natürlich auch niemand vergessen sollte, ist hier mein Instagram-Account hier zu. ich weiß gar nicht, wie das da heißt, auf jeden Fall das grünen Knopf da zu drücken, ja, oder blau, ich weiß nicht, welche Farbe der hat, aber auf jeden Fall den Knopf da zu drücken, wo dann so, keine Ahnung, wo man so followt oder so, was weiß ich. Bin ich so der Experte bei solchen Sachen, auf jeden Fall lohnt sich das, da wird auch immer regelmäßiges Fanfotos so gepostet, wenn ich so ein paar Fans auf der Street erkenne, meine Freunde, habe ich hier schon eins gepostet, so kann man sich auf jeden Fall mal geben. Und ja, ist schon auf jeden Fall krass. Moment, jetzt steht es hier gerade 14 zu 13, jetzt bin ich hier gerade ein bisschen in Führung. Und wie gesagt, schaut in der Beschreibung vorbei hier gegen meinen Enemy. Man merkt schon, der ist auf jeden Fall nicht schlecht, not bad. Ist auch kein Deutscher so mal so als Anmerkung, ja. Aber hier habe ich ihn krass gegeben, muss man noch mal erwähnen, habe ich ihn einfach krass gegeben, meine Freunde. Und ja. Genau, genau. was bald kommen wird, ich bin gerade so ein bisschen am verhandeln, mandeln, meine Freunde, ja. Bisschen mit Nike, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so eine Marke so für, ja, sport ja. Und zwar bin ich gerade mit dem bisschen so am verhandeln, dass es da bald so ein Produkt geben soll, so die Boss-Collection, ja. So MPU, ähm, Air Max und sowas, ist natürlich alles noch in Planung, aber ich würde mal sagen, ist schon relativ safe, dass es auf jeden Fall kommen wird, meine Freunde. Also ihr könnt euch auf jeden Fall auf MPU Air Max freuen, also so also Boss bosshafte Air Max. Und die werden natürlich alles rasieren. Und ja, könnt ihr euch drauf freuen. So kommen wahrscheinlich so in 1-2 Monaten, muss ich mal gucken, wann die dann auf dem Markt kommen in Deutschland. Und ja, werdet ihr auf jeden Fall noch alles mitbekommen. Und wird auf jeden Fall schon relativ krass. Und ja, was, was wollte ich noch sagen? Genau, ich kann noch ein paar Stories aus meinem Leben erzählen. Und zwar, ähm, genau, so eine kleine Story so, für die Leute, die mich bei Instagram schon gefollowt haben, die wissen es ja schon. Da habe ich letztens so ein Bild gepostet, so von meiner Hand, ja, beziehungsweise von meiner Faust, wo ich den ein oder anderen Deutschen so vorher weggeboxt habe. Und zwar haben mich da viele so angeschrieben, meinten so, ja, was hast du da gemacht, Boss so, wie hast du den gegeben, dies, das. Und da dachte ich mir so, erkläre ich das mal so ein bisschen in dem Video. Und zwar war das so, da war ich halt so ein bisschen auf der Street am husteln, ja, ein bisschen unterwegs. So wie das halt so ist, auf der Street, ne. Und da kam also 20, 30, 40, 70, 900 Deutsche, ja, kamen dann halt. Und da meinten die so, ey, du bist doch dieser Typ, wo immer was gegen Deutsche sagt, ja. Dann dachte ich mir so, genau, der bin ich. Und auf jeden Fall meinten die dann so ein bisschen Faxen zu machen, ja. Und was ja viele nicht wissen, ich war ja seit, keine Ahnung, seit 7, 8 Jahren so aktiv Kampfsport, meine Freunde, ja. Also ich bin schon ein gefährlicher Hase auf jeden Fall. Und dann habe ich so ein paar... Kicks rausgeholt, ja, so an einen halt, ein paar zack zack, so Kombination, bam bam bam bam, ja, so bam, bam, bam, bam versteht ihr? Auf jeden Fall, ja, die haben halt alle natürlich relativ gut gesessen, so und der Typ war dann natürlich auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, fertig mit der Welt, der lag dann ein bisschen am Boot und seine Freunde waren natürlich auch geschockt, so die dachten, so, okay, jetzt sind wir gefickt, ne? Aber weil ich natürlich so ein netter Boss bin, ja, habe ich dann den Leuten so Zeit gelassen zum Wegrennen. Und glaubt mir, ja, meine Freunde, so an sich sind die Deutschen eher unsportlicher. Ja? So nicht so die Sportskanonen. Aber so schnell wie die da gerannt sind, ich glaube, die waren sogar schneller als Usain Bolt, meine Freunde, ja. Wer das nicht weiß, wer das ist, der ist so ein schneller Mensch, glaube ich. Ich weiß es auch nicht genau, aber ich habe das mal gehört, dass der auf jeden Fall schnell ist. Und ja. Äh, genau, was ich auch noch an Land geholt habe, ist zwar ein, hier ein Feature mit Cristiano Ronaldo, habe ich ja in meinem letzten Video oder vorletzten Video, ich bin mir nicht sicher, gesagt, dass ich ein bisschen Connect Connections mit dem habe. Und der hat natürlich das Video auch gesehen meinte so, hey, yo, yo, krasses Video Slatko. Ähm, ob er mal in einem Video von mir dabei sein kann, weil ich ja an sich ein krasser Typ bin, dass ich auch ein bisschen so ein bisschen berühmter mache. Dachte ich mir so, na klar, lade ich mal hier den Christiano ein. Also ich nenne ja immer Chris, ja, so Abkürzung für Christiano. Ist vielleicht ähm, ableitbar für euch, meine Freunde. Ja, müsst ihr halt mal ein bisschen in den Gehirn einschalten. Und ja, da werden wir uns ein bisschen so unterhalten, so von unseren alten Zeiten, was wir da so gemacht haben auch. Weil der war auch früher mal hier ähm, auf der Street mit mir immer unterwegs. bevor er dann hier nach Portugal quasi gereist ist, ja. Auf jeden Fall, ein paar Stories haben wir da schon so abgeliefert, ja. Ich glaube, das kommt dann, keine Ahnung, morgen oder übermorgen. Muss ich mal gucken, wie ich Zeit habe. Weil, ja, ich, mein Leben ist natürlich ein bisschen ähm, hier Business, ja. Business Life, da hat man nicht so viel Zeit für Videos. Merkt ihr vielleicht. Aber ich versuche immer trotzdem am Ball zu bleiben. Wenn nicht so Spaß und Motivation habe an Videos machen, dann mache ich auch eins. Und dafür hoffe ich halt, dass die halt quasi von Herz kommen. Und dann sind die natürlich auch doppelt so gut, meine Freunde. ja. Und hier ist jetzt der Hase, glaube ich, schon relativ eng. Es geht hier bis 25 und steht hier 24 zu 23. Und hier die erste Niederlage, meine Freunde. 25 zu 23 habe ich verloren. Also wenn ihr on point ähm, hier nochmal in Action sehen wollt, ein bisschen mehr, geht auf den Kanal in der Beschreibung, meine Freunde. Und genau, ich wollte nochmal ein bisschen was loswerden, so ein kleiner ähm, so als letztes. Und zwar wollte ich sagen, dass es so ein Lappen gibt, ja, so ein Alex, also X Absolut, ist auf jeden Fall ein billiger Typ, meine Freunde. So ein No name. Und wollte ich nur sagen, und euer EMP doppel der Boss. Oh, not your bitches, no homo. Skurr.